Ich lade euch auf eine winterliche Fahrt ein von Lyon nach Barcelona, deren Szenerien mich wirklich überrascht haben, weil sie ja im Sommer immer gleich sind. Es gab tief hängende Wolken, es gab wahnsinnige Sonnenaufgänge und Sonnenschein in den Bergen, wir hatten auch ein bisschen Regen und ganz, ganz besondere Formationen, an nebel irgendwann waren sogar mal die pyrenäen weg die temperaturen lagen zwischen 3 und 20 grad ich habe also einige der szenen hier wirklich äh, mit speed versehen das könnte ja nach eurem geschmack äh, abändern und äh, erspare euch bis auf wenige Ausdamen unser gesabbel wir fahren zwölf minuten viel vergnügen Du musst du aber so fahren, dass sie auch Wasser draufkriegen? Ja, kommt ja noch. An. Ja, mach mal sauber da, lass mal überziehen. So, Sonne. Wasser. Yeah. Ich so. Ja. Da würde lachen. ich auf Wasser, Und Wasser. Das ist ja kein Schloss, aber ein Türme. Boah, wow, das ist eine tolle Aufgabe. Mutter, du bist ein Und der Last <lacht> Wow, das ist Ein ach, das sieht so toll aus. Ja, ich aber? Gemacht. Doch, wir haben gerade noch drauf. Hä? Bitte. Was? Moment, côte de Rhone. Das hier? Ja. Das sieht aus wie Montserrat. Wie das finde ich schön. Guck oh, mal, wie geil das aussieht. Geil. Extra verkehrt. Geil. Wir haben oh. nice an der Wollen nochmal die Autobahn? Wow, wow, wow. Machen wir mal da, dann, dann gehen wir weg. Der das Stück mit dieser Hochbrücke ist, aber es ist noch zu früh. Wie das aussieht. Ja. Das ist nicht normal. Sonntags ja. über Mittags übermittags, und jetzt relativ morgens in die Mühle. Warum sie nicht sehen, das Ist mir auch nicht so richtig. Ja. Ich auch. Ein Rätsel. Wegen der Eire vielleicht. Ach, Aber keine Ahnung. 100 Minuten später ja. und es wird Wir müssen eben mal festhalten, es ist keine einzige Pyrenäe zu sehen. Vielleicht kommen wir glatt durch und das meine ich dann wörtlich. Beweise, da ist mehr, mehr, sehr viel mehr, mehr. Okay. gerade strahlender Sonnenschein. Jetzt schon wieder volle so Suppe vor uns. Es ist total verrückt, die Suppe.